Auf dem Belgradplatz in Wien vor Briten, Ecke Davidgasse, Bernhardstalgasse, befindet sich ein kleiner Park, der letzte Rest der einstigen Hellerwiese. Die hat ihren Namen von der Zuckerbahnfabrik der Brüder Heller an diese Grenze. Diese Wiese war jahrelang ein Rastplatz und Treffpunkt der Lovara, Roma und Sinti. 1942 wurden die Lovare, Roma und Sinti Wiens von der Gestapo dort zusammengetrieben und dann in die Vernichtungslager im Osten deportiert. denkt mal in der Luft über der Hölle riesen. Denk mal im Rauch, im Rauch denkt ma in der Luft über der Zuckerfabrik. denkt mal im Rauch. In der Luft, im Rauch über der Hellerwiesen. Erst die Rösser stampfen, erst die Wegen rumpeln. In der Luft, im Rauch über der Hellerwiesen. Romale, tschabale, erst das Singen. Erst das Feierprasseln und der Gulaschkessel. Wo kommt sie her? Wo fahrt sie hin? Was kosten die Rösser? Was dort für Kürbe? Erst die Kinder schreien beim Fangerspringen. Er denkt mal in der Luft über der Hellerwiesen. Er denkt mal im Rauch, im Rauch. Er denkt mal in der Luft über der Zuckerfabrik. Er denkt mal im Rauch. In der Luft, im Rauch über der Hellerwiesen. Ranz die Wäsche weg, die keiner kommen. In der Luft, im Rauch über der Hellerwiesen. Die zigeunerin hat gesagt, die heirat bald. Er denkt mal in der Luft über der Hellerwiesen. Er denkt mal im Rauch im Rauch. Er denkt mal in der Luft über der Zuckerfabrik. Er denkt mal im Rauch. Er denkt mal in der Luft für die Bädelkinder, für die Wahrsagerinnen, für die Arbeitsscheichen, für die Rostäuscher, Diätschinder Untermenschen. Im Rauch. Und der Wind bat den Rauch auf die heller hießen. Sie leben im Rauch. Im Rauch. Und er denkt mal in der Luft.